Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenenten, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind hier in der MSA, stehen geblieben, und kämpfen jetzt gegen diesen Dude hier. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Kiel geholt. So einen Begriff kenne ich nicht. Ich kenne mich auch, ehrlich gesagt auch gar nicht mit so wirklichen Angeln aus. Ich habe noch nie wirklich geangelt. Hätte ich gerne gemacht, aber in meinem Leben habe ich das noch nicht erreicht. Vielleicht kommt das noch. Wer weiß, wer weiß. Also, solche Begriffe kenne ich nicht. Ach, Fußgänger. Ach, mach du bist eh langweilig. Geh mir aus den Augen. Ich spuck dich an. Geh mir aus den Augen, bitte. Glubstrahl. Epilepsie und der ist tot. Nice. Skröte Level 27. Nice. Skröter will ich auch bald entwickeln. Das freut mich natürlich, aber ich. Ich trainiere gerade nur das das ist ein blöd. Oh, von einem Kind besiegt. beim ersten Playthrough durch dieses Spiel habe ich eh nur ähm, mein Chigi trainiert. Und dann wurde es irgendwann richtig OP. Okay. Und das ist ein Item. Ha, ah, okay. Auch Seeleute besiegt sind Pokémon. Das habe ich nicht wiederstellt. Also, ja. Der Matrose möchte mal wieder kämpfen mit seinem Tent. Ach, och, geh doch weg mit dem. Wieso kann Satze nichts gegen den Tentacher ausrichten? Verstehe ich nicht. Muss es wieder mal. Ran. Level 16! Nice! Stern, du. Ja, ich möchte tauschen. Satze. So, dann Item ganz schnell. Ich hab doch. Hä? Hab ich keinen Trank? Egal, ich mach das nach dem Kopf, glaube ich. Franken die bitte macht viel Schaden, du bist für mich. Holzraffer nicht sehr effektiv oder sehr effektiv. Ich habe beginnt zu gelesen. Ich werde ja jetzt wieder sehen. Die Attacke ist sehr effektiv. Okay, gut. dachte schon, was mit dem Satz los. Besiegt Matrusse. Das war eine reife Leistung eine Stunde, komm, aber egal. Mike findet TM44, glaube ich, war das. Ja, yeah. ja. Was ist denn da drin? Es ist East Mauer. Nein, es ist Erholung. Oh. Das könnte ich einem anderen Pokémon geben, aber ich glaube, das lernt er lernt auch. Ich glaube, ich habe zu viel verraten. Ja, yeah, hat nichts gehört. Wie auch immer. Er will mit uns kämpfen, aber ich will nicht. <lacht> Eva. Ich war früher genauso aufgeregt wie du. Jetzt habe ich wirklich vergessen, Schiller zu heilen, oh Gott Bin ich schlau? Drei Pu Oh, Okay, jetzt werde ich es bereuen Drei Pu Okay, komm, Sarze Mach dein Bestes Ich Ignorier diesen Blubber Das stört dich doch nicht, oder? Nee, zwei, B. BÄUM! Störe ihn richtig Yeah So kenne ich dich Du hast keinen Volltreffer zu, okay? Nice So habe ich dich aufgezogen, Saatze. So, ähm, meine Erfahrung mit der MSN, das ist, oh, Level 17, nice, das ist ein bisschen komisch. Also ich mag die Persönlichkeit eher nicht, weil sie ein bisschen komisch aufgebaut ist. Ein Remake, also äh, Leaf Green und Fire Red, also Fire Red, Leaf Green, da finde ich eigentlich gut, da finde ich sie viel besser gemacht, aber irgendwie ist in diesem Spiel irgendwie sehr blöd. Also ich mag die hier in diesem Spiel irgendwie bin nicht wirklich... LOL, nice! Du kriegst du das ganz schnell? Ein Supertrank. Und voll geheil. Ja, ja. Ich hab keine Hand trecke mehr. Ich muss gleich mal einkaufen gehen. Da mache ich eben keinen kleinen Kack, denke ich mal. Aber erst gleich, wenn wir keine Träcke mehr haben... Nehm ich nehme mich mal ein bisschen weg von meinem Mikro. Ich hoffe, ihr könnt mich da trotzdem hören. Ich bin mal ein bisschen lauter. Das man mein geräumiges Ich. Das war ein sehr guter Satz. Die hätten ja so nur SEPA. Jetzt ja, muss mal ein bisschen vor. weil das es ist langweilig. Level 18. Satze. Bist ja gut. Schlafpuder. Klaro, Dude. Klaro. Ja. Äh, wir machen... Wachstum, Wachstum ist weg. Das stärkt, das stärkt irgendwie nur die, ich glaube die Verteidigung oder so. Ich weiß nicht. Habe ich keinen Bock zu. Schlafpuder. Ich wollte Satz Ersatz, so einen richtigen Abfackersatz machen. Das richtige Abwacker-Knopfen sein. Und dann verloren. Verliest, wenn du gegen mich kämpfst. <lacht> dann super tragen. Aufs Gut, ähm, ich würde sagen, ich tue. Nein, ist zu Sander. Nach oben. Dann haben wir ja.. Warte, dann muss ich tauschen. Obwohl. Egal, auf jeden Fall Sander möchte jetzt ein bisschen trainieren. Was denn? Jetzt nur Level 15. Das ist ein bisschen wenig, ich finde. Speicher ich eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich eingekauft habe. So, da bin ich auch wieder. Äh, hab eben zehn super gekauft für sehr sehr viel geld ich habe schon wieder die hälfte weg aber na was man ich alles tut ach nee, wir waren bei dem im raum sorry war bei dem anderen raum sorry gut ihr wollt beide, beide kämpfen Hab ich nichts gegen ich äh, äh, hier richtig viel xp mein ruf als seebär steht auf dem spiel dann hab ich den wieder raus Matrose hatten sie auch oh, die okay. Seepa haben noch schon zehnmal Mal gesehen. So, so mach ja dein Ding. Musha, das haben wir auch schon gesehen. So, oft nein, ich möchte nicht tauschen. Bam. Was hat er noch? Tentacher, okay, da tausche ich jetzt lieber auf. Das äh, bin ich immer ein bisschen sicherer. Komm, wir machen mal Biss. Das war doch mehr ein Schlag als ein Biss, aber okay, habe ich nichts gegen. Das war ein Chaos. Kiel unter, das war's für mich. Du weißt, wir Seeleute Leute lieben es zu kämpfen. Das weiß ich auch schon längst, sonst ich hier nicht irgendwie gekämpft. Mushas, ach komm. Ja, Sander hat eh nichts zu suchen, ich hab den nur vorne, damit er XP bekommt. So. Sander erreicht Level 16, endlich mal. Geht doch. Satz Level 19 läuft. Satz wird sich bald entwickeln, glaube ich, und von, äh, der oder weiter Gehalt, also von Ultrigaia, entwickelt sich, ähm, glaube ich, erst, also, Defensa entwickelt sich ja Urtegaria um irgendein hohen Level, und dann, glaube ich, braucht man einen Blattstein, also ja. Kann man das irgendwie Select oder so? Äh, wo ist Select auf meiner Tastatur? Ist das hier? Nee, das hier? Das? Das? Das ist Select, okay. halt <lacht> funktioniert. Oh, Damit ich nicht mal in Rocken gehen muss die ganze Zeit. Heilen wir im Saatze. Das ist nämlich low on HP. Dann gehen wir in die nächste Tür, die letzte, in diesem Gebiet. Pokémon. Du kannst keine weiteren Items tragen. Was? wird? Was ist das denn? Du kannst keine weiteren Items tragen. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Mein Pokémon Machado ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Macho, macho. Ja, dann werde ich mal eben... Werde mal wieder eben an dem PC gehen. Also wir sehen uns gleich im Pokémon Center wieder. Da kann man nämlich ähm, seine Items bewahren. Ich weiß, damals war es richtig dumm gemacht. Ich zeige euch gleich mal wie das geht. So, dann bin ich wieder im Pokémon Center. Hier am PC. Ich weiß nicht, ob es schon mal gezeigt habe, ich glaube nicht. Kann man einfach auf ähm, PC von Mike gehen. Und dann Item Lagerungssystem. Richtig beknackt, wie auch immer auch so eine Idee kommt mit dem Lagerungssystem. Aber naja, KP plus brauche ich jetzt gerade nicht. Dann brauche ich jetzt gerade auch keinen. Meine ganzen TMs kann ich mir nehmen, Weil ich die eigentlich nicht? brauche gerade jetzt. Nein, brauche ich nicht. Wenn die Karte so bleiben. Nein! Das ist die Karte weg? Nein! Ich brauche eine Karte. Oh Gott, das kann ja noch was werden. Oh Nein, sonst nichts ablegen legen wir noch ab äh, mondschein brauchen wir jetzt nicht nein sonst noch unser helix fossil äh, die anderen TMs lasse ich lieber noch mal ich habe das jetzt das können wir glaube ich noch mehr weg tun Und die anderen dann nicht mehr das botex brauchen wir übrigens also das das brauchen wir übrigens das so sonst können wir nicht rein äh, brauchen wir jetzt momentan nicht das können wir irgendwann anderer benutzen gegen die sonst noch. Okay, gut, dann war es das. Dann sehen wir uns gleich wieder drin. So. Dann werden wir auch wieder. Und was ist es? Ein Top-Trank. War es das wert? Naja. Bin mir nicht so wirklich sicher, ob ich das wert nennen will. Gut. Dann sind wir hier in der Etage fertig. Passt doch schön. Das damit ich schneller bin. Man kann übrigens hier nicht mit dem Fahrrad drauf, deshalb habe ich ihn auch nicht geholt, weil ich es momentan gar nicht brauche. Gut, dann hätte ich jetzt die Coupon, Coupon jetzt nicht mehr. Dann hätte ich ein bisschen mehr Platz, aber naja. Hier ist... Oh, hier kann man rausgehen. Was heißt rausgehen? Wir sind jetzt hier in der Küche, glaube ich. Ja, Küche. Hier gibt es Müll, aber hier ist nichts, bloß Abfall. Ja. Und da. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schänen. So ist es halt manchmal... Hast du schon von Relaxo gehört? Es, schl es schläft und frisst den ganzen Tag. Mike findet es einen Superball! Oh! Ich sag ja, in der Mütter kann man was finden. Relaxo, ein Pokémon, was den ganzen Tag schläft. <lacht> Immer muss ich diese Zwiebeln schälen. Okay. Ich hab gehört von Zwiebeln. Weint man. Weiß nicht, ob es wirklich wahr ist. Hab's, hat noch nie eine äh, Zwiebel gegessen. Muss ich mal machen, oder? Auch nicht. Ich bin der Chef, der Cousine. Der Hauptgang ist Muschelragout. Die Gäste werden es lieben. Weißt du, ob das jetzt Muschelragout genannt wird? Also ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich, es einfach so. ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ja, Okay, der gibt einen Tipp. Der gibt einen Tipp. Das ist okay. Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Hard Life. Im Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Okay, dann störe ich mal. Ich wieder nicht. Aber hier links geht auch raus, oder? Nee? Nee. Ich glaube, im Remake kommt immer noch raus, oder? Oder war es in einem ganz anderen Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Dann, hallo. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zu sehen. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ja, das bin ich dann. Was ist das? Okay. Wo bin ich hier? Kann man raus? Oh, hier kann man raus! Hey, warte, ich will erstmal mit dem Trainer reden. Ich wusste, dass man raus kann. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Oh... Wieso sind wir dann wohl hier hingegangen? Natürlich geht es ja Ach Achso, wir kämpfen. Ahoi, Seemann, bist du seekrank? Nee? Ich bin eigentlich nicht seekrank. auch oh, nicht eigentlich, ich bin überhaupt nicht seekrank. Im Gegenteil, ich mag das, wenn dann ein bisschen was. Also ich mag es jetzt nicht, wenn es so zu sehr schüttelt. Ich bin zwar nicht krank oder so. Nur nee, es ist ein bisschen doof, wenn es die ganze Zeit so schüttelt. Also so hin und her hin und her. Ich werde davon nicht krank, nein, aber... Ja, wie ich gesagt habe. Äh, das ist halt nervig. Hm. Das machen aber auch nicht. Eigentlich nicht. Okay. so. das war's. Du hast Glück gehabt. Glück will nenne. ich es nicht nennen. Ich nenne es mal hm, Skin. Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Die kann man anscheinend, oder? Sperrstunde! Die Party ist vorbei! Oder? Die Party ist vorbei! Das Schiff sticht bald in See! Oh Gott! Die Party ist vorbei! Hey! Hey! Wie wär's mit einem Tänzchen? Nee, du, ich kann nicht tanzen! Ich hab kein höchstes in Gundam-Style, aber sonst nichts! Ein Muschas! Da haben wir noch ein gutes Pokémon für. Und das war's auch so. Ich bin beeindruckt. Okay. Danke. Hallo? Puh, ich werde das Deck wohl nie äh, sauber bekommen. Ja, immer diese Flugelkacke, ne? Ja, ja. schrecklich sowas. Aber damit muss man leben. Okay, ich werde jetzt nur noch in den Kämpfen spielen, würde ich sagen. Das war jetzt gerade eine Auswahl, wir ich wollte gucken, wo ich bin. Gut, wir sind hier bald am Ende. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall gegen die Arenaleiter kämpfen, würde ich sagen. Das ist jetzt die letzte Ort hier. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus: <lacht> Setkick. Relax und tragt, heuer, ist es. Okay. Aber wozu gibt er uns den, Beid, den, den Eintrag? Wenn wir das doch eh noch im Spiel sehen. Was hm. Achso, stimmt, der wollte ja kämpfen. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Lass mich raten, ein Kapador. Nee, doch nicht. Ein Goldini. Es ähm, ähm, ähm. geht ja in jedem Pokémon-Spiel einen ähm, kapador trainer Das sind Trainer, also. Das sind Trainer, die haben sechs Pokémon. Das ist alles alles Kapadore. Und ja. Frag mich einfach nicht wieso. Was? Hey! Willst du Stress oder was los? So, so geht's hier nicht, ja? So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So aber nicht. Nein, nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Ach, geh doch weg mit deinem Schnabel. Niemand will deinen Schnabel sehen. Nein. Und weg ist er. Saatze und Sander, kein okay, Level. Tentacha! Da tausche ich mal wegen Skurr. Patex hat hier leider nicht wirklich was zu melden. Er also hat ihn nicht wirklich zu melden. Das sind keine Gegner für ihn Tut Tun leid, Patex. Das sind keine Gegner für dich da. Ein Ein Biss wird schon tun. Ein Goldini nochmal. Oh Gott, nein, nein, nein, da soll ich lieber nochmal heilen. Wer weiß, was sie noch sonst macht mit meinen Satze. Siehst du, wie stark ist? Nein, kann noch nicht. Oh komm, ich riske. Ich riske. Oh nein, das hätte ich nicht machen sollen. Nein, ne? nein. Nein. Komm, Patex. Egal, du wir, wirst einfach mal Patex kämpfen lassen. Nein. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ich erspare euch das, Leute. Okay, das war's. Für mich. tschüss Ja kann man jedem zurücklatschen So, da bin ich wieder. ich habe gegen den nochmal. Und dann kriegen wir ein Item. Im Bett streut. Mit der Jugend bleib ich jung. Okay. Hast du Fidget Spinner oder was? <lacht> nee. Also ehrlich gesagt... Oh, ein Pikachu! Uh. Pikachu sah damals noch richtig süß aus, oder? Finde ich nicht? Ich finde, das ist eins der süßesten Pikachu-Squads. Was ich noch so sagen wollte? Ähm, irgendwie ich hasse einfach -Spinner. die sind irgendwie irgendwie blöd. Ich habe mir mal so ein Ding gekauft. Ist aber ich richtiger Hater davon. Da bin ich so Alter, Ihr habt nicht mal, habt nicht mal irgendwie Autist oder sowas. Diese Rote ist so ein Ding. Und die sagen ja, das macht halt Spaß. Habe ich mir das mal geholt. Ja, es, ich kann verstehen, dass es Spaß macht. Ich habe einen für vielleicht 5 oder 7 Euro gekauft. Ich kenne Leute in meiner Schule, die kaufen einfach 50 Euro. Ich denke mir nur so: Tega, was ist bei dir falsch? Wieso, wieso bezahlt man 50 Euro für so, für so ein Dreieck -Dreher? Das ist wie eine Minardi. Und wieso? Ich, ich, ich verstehe einfach nicht, wieso man sowas macht. Verstehe es nicht. Ich gerade richtig schlecht an. Deshalb ist es auch richtig down. Ich bin Level 16, also Level 23 und ich habe ihn easy Ist Zwischen Level 17, ja. hab ich ja verdient. Dann versucht schlitzer ja klar doch ja ich möchte unbedingt du sollst kratzer verlieren also allgemein ich mag keine Fidget spinner wie sollen kein trend mehr bitte mehr sein danke Ach, das da fühlt man sich gleich wieder junge nein eigentlich nicht Und wir haben einen top oh ein top ja. Diese Elder, die sind also da, um seine AP mit Attackenpunkte wieder zu erfüllen. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Da will das... Die Rätis Lösung. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Aha. Okay, was könnte das so bedeuten? Hm, ich lasse es nochmal geheim. Oh, ich sehe gerade, die Folge zu Ende. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir diese drei Türen und das Ende erreichen. Also schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Äh, die nächste Folge, dieses links, nichts draufklicken, dann kommt zur nächste Folge, Rest die Playlist und oben ist ein Abo oder einfach nur mein Kanal. Haut rein bis zum nächsten Mal und Tschüss!